Das war geil, oder? Sehr geil. Ja, runterklappen. Okay, ja. Jetzt trinkst es mich ab. Halt. Aber es ist sehr ähnlich. Es ist, ist schon ähnlich, gell? Ja. Ist also nicht cool. zusammenschneiden kannst du es nicht. Okay, was ja, tue ich dann damit? Er zusammenschneiden ja, will ja nicht, er will es ja anders haben. Ja, wenn ich näher ran bin, dann stehe ich da in Bild. Aber Pardon? was willst du denn damit machen? Du bist ja selber... Ja. Verwenden. Du sollst weiter weg. Das muss, hat er mit der Kamera nichts zu tun. Okay. Alright. Da läuft die Kamera schon eine Minute und nichts passiert. Von Gigabytes purzeln und um. Jetzt braucht man einen Regisseur, der vorbereitet ist. Ich bin total vorbereitet. Ich überlege mir, was die erste beste Frage ist. Wie ist das? Wie ist das in die. Vergangenheit zu reisen. Das ist das Beste, mit du sagst. Ähm, es ist gar nicht so sehr, wie man mir gedacht hat. Es ist weniger emotional. Und weil die Vergangenheit im Kopf ist und da ist sie anders als wie sie wirklich ist. Ich glaube, das habe ich gelernt, wie ich das erste Mal. Die Baba-Papas, wie wir gesehen haben vor drei, vier Jahren, das war eine echt coole Kinderserie, aber jetzt kann man es nicht mehr anschauen. Freundlich, Vergangenheit ist Vergangenheit. Hierher zu kommen, es hat sich alles verändert, die, das Dorf ist anders, also die Räumlichkeiten, die Gebäude sind gleich, aber innen drinnen hat sich die Struktur verändert. Es gibt mein Zimmer nicht mehr, in dem ich meine prägenden Teenagerjahre oder jungen Erwachsenenjahre verbracht habe. Die gibt es nicht mehr. Ähm, selbst der kalte, brutale Gipsraum ist nicht mehr das, was er mir war. Also es war nicht so, war nicht so aufwühlend, wie man es dachte. Das ist wie in, wie in Hollywood, ne? Ja, Wo du hast da die, die lässig gestylten Hollywood-Stars und dann rauchen schnell ein Ding und dann kommt die Kamera, ja. Also. ja ich kenne mich damit so aus, aber du wirst mich auskellen. Nein. Ah, nein, okay. Du warst ja da. Vielleicht braucht man einen Reality-Shop raus. Konzentriert mal halt ruhig. Ja, ich glaube, wir müssen mal den Ton mal rausholen und auch auch raushauen und den Assistenten. Alle Assistenten mal raus. Ne? Okay. <lacht> Das sind die Dinge immer am besten, wenn wir zu dritt sind. Ähm, du bist ja von, von zu Hause hierher gekommen. Das hat ja dann auch mit einer gewissen Freiheit für dich zu tun gehabt, oder? Ja, wie mit 16 oder 15 Jahren und 11 Monaten hier ins Dorf gekommen bin, war das eine Befreiung. Eine Emanzipation, eine Abmabelung vom herumgetragen werden und fremdbestimmt sein. Deswegen ist das Dorf für mich, obwohl ich sehe, was für ein ja, Ghetto das Kern des Dorfes immer noch ist, was nicht rauskommt als mobilitätseingeschränkte Person. Selbstständig und öffentlich. Äh, Sehe schon, was das ja ein abgeschnittener Bereich das ist. Aber es, trotzdem ist es für mich eine positive Erinnerung, weil ich hier denn die Basis gelegt habe für das, was ich jetzt bin. Oder wer ich jetzt bin, und wo ich jetzt hinkommen bin. Ich habe hier die ganzen den richtigen positiven, wenn auch damals nicht so erkannten Druck bekommen, um mein Arschwurzgrill und was zu machen.